Hallo und Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Wind Waker HD. Ich habe noch mal ein bisschen nachgedacht hier in dem Rätselraum und eine Idee habe ich noch, ähm, ich weiß aber nicht, ob die wirklich was bringt, wenn ich mal ehrlich bin, aber man kann es probieren. Ähm, hm. Ich benutze mal mein deku -Blatt. Was anderes habe ich echt keine Chance. Wenn ich den, das Ding nicht auch rufen kann, dann muss ich zumindest vielleicht rüberfliegen können. Geht das? Als ob das geht. Okay, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. So, und jetzt kann ich auch Hey rufen und er lebt wieder. Und jetzt kann ich wahrscheinlich die äh, Sonate des Puppenspielers benutzen. Ähm. Ja. Dum, dum, dum. Oh. oh nein, Link ist wieder total voodoo mäßig drauf und er steuert uns, äh, er steuert uns, er steuert diese Statue. So, und wieder zurück, Hör auf damit Link, jetzt können wir den hier mitnehmen. So, und den sollten wir jetzt mit rübernehmen, denke ich mal. Oh. Ich wollte mich verarschen. Ich hab, warum ist der wieder da? So, weg mit dir. Warum sind die ganzen Plattformen wieder so, wie sie mal ursprünglich waren? Zumindest sind die Fledermäuse weggeblieben. Naja. Oh, komm her. Das ganze Mana kann ich nämlich echt gebrauchen. So drei... Figuren brauchen wir, denke ich, nämlich. Wir haben hier vier. Dann sollte das passen. So. Dann können wir die Statue hier rübertragen. So. Hm. Also die Rätsel gefallen mir echt gut in dem Spiel bisher. Also, aber jetzt kein Rätsel, was richtig scheiße war und nervig und langweilig war. Das hier war schon gemein. Also ich werde jetzt nicht direkt drauf kommen. ich habe wirklich ich glaube schon mal zehn minuten lang überlegt wie ich das machen kann und mit dann auf den schluss kommen ja das könnte man mal probieren mit dem dekoblatt aber ich wollte jetzt nichts ausprobieren während ihr nicht dabei seid das wäre nämlich scheiße so und jetzt ist auch der letzte von diesen figuren hier in der mitte und mit denen komme ich wahrscheinlich jetzt ins nächste stock weg oder ich glaube schon. Ähm, Alter. Was sind das für Dinger? Und die Musik ist auch richtig geil. Hätte echt so ein bisschen das Gefühl, dass man wirklich in einem, in einem göttlichen Gebäude ist. In einem göttlichen Konstrukt. So, hier ist das letzte Item. Umgeben von Laserstrahlen und Dingern. Okay, ich muss die, glaube ich, einfach nur rüberbringen. Oh, äh, eine Frage, warte. Vielleicht muss ich auch diese laser dinger fotografieren ich weiß es nicht ich probiere es jetzt mal aus auch wenn das eigentlich nur nee. oder nee nee, nee. muss ich fotografieren okay dann einfach so schnell wie möglich hier vorbei Ach so, das ist das Licht und nicht der Laser. Hm. Die Dinger sind nicht losgegangen. Oder chillen, oder gehen die erst los, wenn ich den, wenn ich den Key habe oder was? Das wäre gemein. Wäre aber auch nicht untypisch für das Spiel bisher gewesen. So, nur einmal aktivieren und dann kann ich mir jetzt hier aus der Kiste endlich den Master Key holen. Und ja. Das wird jetzt wirklich spannend werden. Oh fuck. Ah, die leben. Aber die ignoriere ich. Oh, ich muss sie besiegen. So. So. Weg mit dir. Komm schon überhaupt noch ein Feind bin, der sich nicht bewegen kann. Hm. Naja. Fotografieren habe ich ihn ja schon mal als Erstand. Ich glaube nicht, dass ich ihn jetzt noch mal fotografieren muss, wenn ich ihn bekämpfe. Ansonsten, naja. Ich bezweifle das mal sehr. Oh, jetzt haben wir wieder greifen Aber ich kann es jetzt wirklich nicht nutzen, Leute. Und äh, fotografieren, weil das ist einfach unmöglich. Nein, wir brauchen echt keine Wille davon. Denn ich brauche noch ein, natürlich ein Bild. So, ich oh, ich hätte eine Goldfeder vielleicht noch schlemmen sollen. Kann man die kaputt machen eigentlich? Oh, wie umgehe ich die denn? Ist doch mal drauf. Okay, das geht jetzt doch. Die sind anders, die sind grün, die sind lila, also äh, sind blau Die treffen aber immer. Wir können auch, glaube ich, nur in dem Strahl treffen, wenn die hier überall schießen. So, zumindest geben die ein paar Herzen. Ähm. So, dann schnappe ich mir zumindest ein paar Dinger von dir. So, von den Greifen. Werde ich, denke ich, noch was später sehen. So, ähm. So, ich denke mal, hier finden wir wieder Feen. So. Eine habe ich schon mal. Vielleicht sind es zwei Stück. Man weiß ja nie. Da habe ich zumindest zwei. Ein Zehner. Pfeil. Und Bomben. Okay, ähm. Ich denke mal, Pfeil und Bomben wären ganz sinnvoll. Und die Fotobox... Ich meine, das sind die letzten beiden Items, die wir bekommen haben. Und ich denke mal, dass wir die auch für den Bosskampf brauchen. Ist ja eigentlich immer so, dass man für den Bosskampf irgendwie das Item des Dungeons braucht. Und Bomben hatten wir auch erst vor kurzem. Ist das der Boss? Hm? Wow, echt? Warte, was? Das ist das der Boss echt jetzt? Oh, du hast dich als würdiger erwiesen, bis hierher vorzudringen. Auserwählter. Stell dich deiner letzten Prüfung. Hm. Oh, ich weiß es nicht. Muss ich den... Oder muss ich das Augen fotografieren? Bestimmt. Oh, ich weiß es nicht. Oh, nur Not, werde ich ihn einfach zweimal fotografieren. Dann schmeiße Terry raus. Ich bin... Ich gehe wirklich lieber doppelt und dreifach sicher. Ähm, ähm, ähm, ähm, ähm. Sorry, Terry, dann wirst du wieder gelöscht. Ähm. Ich muss glaube ich in ein Auge schießen. Okay, ja, das soll ich auch. Wow. Weil, wisst ihr, an was mich das gerade ein bisschen erinnert? An Mario 64, an den Boss in der in der Wobi wüste Fuck. Oh nein, scheiße, der schießt irgendwas Hilfe, und es leckt erstmal schön Okay, das sollte reichen Nein, bleibt doch äh, Hilfe Boah, seht ihr, wie das leckt also das hätte hätte ihr echt besser machen können, Nintendo Also das ist sowas, was ich echt scheiße finde bisher ja, und das ist eine Elektrofläche. Ja, toll. Oh, Mann. Man sieht halt echt, wie die Frames da runtergehen. Oh, warte, muss ich Bombe rein, eine Bombe reinwerfen? Sieht so aus. Ähm. Ja, wenn ich aber Pfeile brauche, dann muss der mir sicherlich... Pfeile geben, das ist ja immer so bei den Kämpfen hier. So. Ist eigentlich immer so bei den Spiel Spielen, spielen. Ich habe noch zwei Schüsse. Das wird sicherlich reichen, Kappa. So. Ein Auge ist noch frei. Ja, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Ah, und er lässt Pfeile. Er überhaupt Pfeile. Mhm. Hier weg. Oh. Warum hat er so einen Angriff nicht gemacht? Naja, keine Ahnung. So. Reihe mit dir. Ich muss ihn doch bestimmt mal angreifen können muss ich wirklich mehrmals die Bomben reinschmeißen. Keine Ahnung. Da kommt schon. Endlich so. Er gibt wieder Bomben, äh, äh, Pfeile. Ein wirklich sozialer Boss, muss man sagen. Oh mein Gott. Also ne, an den... Fre an hätte echt schon arbeiten sollen dass bei großen explosionen ähm, es nicht das nicht leckt das sollen das meistens nachher auch auf dem gamecube gegeben haben Soweit ich weiß ist auch bekannt dass die Wii U äh, version dasselbe problem hat weil das spiel angeblich einfach nur eine aufgearbeitete ja gamecube version ist und alles die alte engine aufarbeitet wurde der Weg hat sich soeben aufgeteilt aus der oder aufgetan ich weiß es nicht ich hab's nicht gelesen was ich von nun an erwartet, ist das Schicksal, das du selbst gewählt hast. Schreite aufrechten Hauptes voran. Hm. Okay, und du bist wer? Im meisten spiel kriegt man ja immer so den Namen, aber hier diesmal nicht. Deshalb habe ich keine Ahnung, wie du heißt. Theoretisch könnte man den Boss doch auch noch jetzt fotografieren, weil. Oh, danke mit dem Herzcontainer. Yeah, sieben Herzen. Theoretisch könnte man den Boss auch noch jetzt fotografieren. Also, man kann doch, denke ich, mal hier wieder rein. So. Ja, okay, ich kann jetzt nichts testen, egal. Ich habe ihn zweimal fotografiert, das sollte auf jeden Fall reichen. Also die Bosse kann man anscheinend nochmal nach dem Kampf fotografieren, aber es ist glaube ich sinnvoller, wenn man sie direkt fotografiert. Und wo bin ich jetzt? Keine Umgebungskarte. Okay, das ist eine Glocke. Sind wir ganz oben auf dem Turm der Götter? Sieht schon danach aus. Oh, ich glaube, ich soll mich daran festhangeln. Sieht zumindest ein bisschen aus. Geht das? Ja, Tatsache. Oh, yeah. Oh mein Gott, wir läuten die Glocke als Link mit unserem Greifhaken. Dumm. Und was passiert jetzt durch, durch die Glocke oder so? Hm. Irgendwas erscheint da. Was ist das? Gut gemacht, Rocky. Er hat ihn anschauen, als hätten die Götter dich als Helden anerkannt. Ich glaube aber nicht, dass deine Prüfungen damit beendet wären. Sobald du das Licht trittst, das du vor dir siehst und einen Fuß in die Welt dahinter setzt, beginnt deine erste wahre Prüfung. Bist du bereit, Rocky? Ja. Wir haben hier keine andere Wahl. Wir gehen hier sowieso rein. Uh, was? Warum gehst du... LOL. Alles klar, Leuenkönig, was ist los mit dir? Ähm, ah, wie, wie soll wir das denn hier überleben? Link, halt die Luft an! Link! Link! Nein! Äh, was? Das Face von Link. Anscheinend kann er doch unter Wasser atmen. Durch den Leuenkönig irgendwie. Kannst du mir das immer geben, Leuenkönig, Das wäre super. Dum, dum, dum. Triforce. Alter, ist das ist ein geiles geiler Remix. Wo sind wir denn hier gelandet? Alter, das sieht so ein bisschen sepia-mäßig aus, so, so eine entfärbte Welt. Aber warum gibt es sowas unter dem Meer? Oder ist hier so eine Art Schutzblase? Also keine Ahnung. Muss man auch nicht so wirklich hinterfragen. Du möchtest mich bestimmt fragen, wo wir hier eigentlich sind, nicht wahr? Bedauerlicherweise fehlt uns jetzt die Zeit für lange Erklärungen. Also sobald du mit dem Gegenstand, den du in diesem Schloss gefunden hast, keine bezwingst, wirst du von selbst alle Antworten bekommen, nach denen du suchst. Habe Vertrauen in meine Worte und wage dich in das Innere des Schlosses. Okay, das machen wir natürlich. Ähm, um, wir haben sogar noch ein bisschen Zeit. Ähm. Um, ich glaube, hier muss ich sogar noch gleich ein Foto schießen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Äh. Warum sind hier die ganzen Gegner? Bitte, was ist das für eine Musik? Oh, das ist das... Was ist das? Und das, das sieht doch ein bisschen aus wie wir. Okay. Warum seid ihr eingefroren? Was ist das hier, bitte? Und so ein Ritter. Hm. Okay. Was? Nun, Rocky, hier darfst du dir mal selber ein bisschen das Köpfchen verrenken. Das, weswegen du hergekommen bist, verbirgt sich irgendwo in diesem Schloss. Du musst allerdings einen Eingang zum Untergeschoss finden. Dieser Eingang wird aber auch durch eine schwere Tür versperrt, die zur Abwehr von Feinden dienen soll. Du musst also offensichtlich irgendwo etwas tun, damit sich diese Tür öffnet, weißt du, wovon ich spreche. Gut, ich bin nicht mal so und gebe dir sogar einen kleinen Tipp. Die Lösung des Rests hat etwas mit dem Form des Wappens zu tun, das du hier überall siehst. Ich glaub mal, dass hier... Ich will mal gucken, wo es hier hingeht. Was ist das denn? Alter. Oh. Hier ist eine Wand, hier kommt man nicht lang. Keine Ahnung, wo man hier rausgehen darf, wenn man hier noch nicht lang kann. Falls man überhaupt hier lang kann. Das sieht mir nämlich jetzt nicht in einer Spielwelt aus. Aber ja, mal schauen. Alter, ist das creepy. Gerade die Musik, die macht wirklich, ein, die macht ein richtig unangenehmes Gefühl gerade bei mir breit. Ähm, du sollst das Ding ziehen. Oder so? So, vielleicht jetzt drehen? Nein. Okay. Das erste Ding habe ich schon mal. Dann kommen du, greifen. S äh, ich glaube, ich, ich glaube, es muss sogar noch eins weiter. So. Na komm schon, greifen. Boah, ist aber echt komisch, hier die... Das Gefühl hier. So, wir müssen nämlich hier, glaube ich, gleich auch noch ein Bild machen, was wir sonst nie mehr wieder machen können im Spiel. Ich weiß aber nicht, ob ich das heute noch in den Part packe. Gott, Hilfe. <lacht> Ach du Scheiße, was passiert hier? Hm. Äh, ich glaube, das war nicht sinnvoll. Oh. Der hat sich eine Treppe in den Untergrund aufgetan. Ist das das, was ich machen soll? Keine Ahnung, könnte gut möglich sein. Ich gucke aber nochmal hier oben lang. Okay, hier sind nur Gegner. Ja, hinten ist auch nichts ne. Ähm, ich würde sagen, Leute, hier mache ich dann den Cut für heute. Und im nächsten Mal geht es dann weiter hier in der Legend of Zelda Winterk HD und dann schauen wir, was hier unten sich verbirgt. Und ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und ich sage bis dann, und schau, euer Rocky.